Wir sind die tapfersten Bayern, wir Dutz vor gar nichts grausen. Jawohl, die sind die Männer von der Feuerwehr, wo hausen. In ihrer schneidigen Uniform wird jede Woche trainiert. Bei ihnen im Festumzug wird mit der Fahne mitmarschiert. Und wenn im Dorf ein Bier steht, wo ist die Feuerwehr? Draußen auf den Straße. Was war in unser Haus wem wir nicht hätten? Feuerwehren schütten, Feuerwehren löschen, Feuerwehren feuerwehr feuerwehr retten. Frizzy, widerspenstig, greift zum neuen Superfruit Shampoo Fructis Oil Repair Coco Frizz Control. Angereichert mit Kokosöl, Fructose und Proteinen. Stärkt und glättet sofort. Ohne Silikone. Langanhaltende Anti-Frizz-Kontrolle. Selbst bei 80% Luftfeuchtigkeit. Endlich Super Haar. Neu. Fructis Coco Frizz Control. Super Fruits, Super Hair. Gagne. <lacht>